Britney Jean Spears wurde am 2. Dezember 1981 in Kentwood, Louisiana, als Tochter des Bauunternehmers Jamie Spears und der Grundschullehrerin Lynn geboren Neben der Schule besuchte sie Ballett- und Tanzschulen und nahm erfolgreich an diversen Talentwettbewerben teil Im Alter von acht Jahren bewarb sich Britney als Moderatorin für den amerikanischen Mickey Mouse Club Dort lehnte man sie zunächst ab. Darauf nahm sie mit der Unterstützung ihrer Mutter, die auch als Managerin fungierte, den Unterricht an der Professional Performing Arts School in New York auf. Es folgten zahlreiche Auftritte und Werbespots. In der 1991 aufgeführten Off-Broad-Produktion von Rusless erhielt sie ihre erste Bühnenrolle. 1992 bewarb sie sich als Elfjährige nochmals beim Mickey Mouse Club und wurde unter Vertrag genommen Spears zog ins Wohle Disney World nach Orlando, von dort aus begleitete sie zwei Jahre lang die TV-Sendung Mickey Mouse Club Dort lernte sie auch ihren späteren Freund Justin Timberlake von der Popgruppe NSYNC sowie Christine Aguilera kennen 1996 beteiligte sie sich kurzzeitig an einer Girl Group, entschied sich aber schließlich doch für eine Solo-Karriere Nach zahlreichen Verhandlungen mit Produzenten, erhielt sie bei Dave ihren ersten professionellen Plattenvertrag Ihren internationalen Durchbruch feierte Britney Spears 1999 mit dem Titel Baby One More Time Produziert wurde dieser Hit von Eric Foster White, der auch der Produzent von Whitney Houston und den Backstreet Boys war. Und Baby One More Time erreichte auf Anhieb Platz 1 in den US-Charts, und die Single verkaufte sich in der ersten Woche über 100.000 Mal. Weltweit wurden es über 20 Millionen verkaufte Tonträger. Dafür erhielt Britney Spears im Jahr 1999 beinahe alle bedeutenden Preise der Branche. Dieser große Erfolg setzte sich unter anderem mit Titeln wie Don't Let Me Be The Last Tono und Lucky fort. Weiter erhielt sie im Mai 2000 in Monte Carlo die Auszeichnung Shooting Star und den World Music Award als Künstlerin mit den meisten verkauften Alben. Bekannt wurde Britney vor allem mit ihren aufwendigen und technisch perfekten Bühnenshows. Schwebende Brücken, Feuerwerk oder virtuell DoppelgängerInnen gehörten ebenso zu ihrer Show wie Regen auf der Bühne und freischwebende Tanzeinlagen. Dabei bewies das Aushängeschild des Pepsi-Konzerns stets vielseitiger Interessen und Engagements. Mit ihrer Britney Spears Foundation unterstützte sie Musiktherapie und Kunsterziehung für Kinder aus schwierigen Verhältnissen. Mit dem Album Britney verabschiedete sie sich von ihrem teenie image Die Videos der neuen Titel Ein Es live for you und Ein not a girl, not yet a woman zeigen Britney Spears von einer erwachsenen Seite. Mit einer Coverversion des June Jet Hits I Love Rock'n'Roll schlug sie auch härtere Töne an. Nicht zuletzt versuchte sie sich nun auch in der Filmbranche, ihr erster Film Not Egal USA, Crossroads, startete am 15. Februar 2002 in den USA und kam am 28. März 2002 in die deutschen Kinos. Ein großes Medieninteresse zog es nach sich, als sich Britney Spears und Pop-Ikone Madonna im September 2003 während der Übertragung der MTV Video Music Awards auf der Bühne küssten. Kurz darauf erschien mit Madonna die gemeinsame Single Me Against The Music. Schlagzeilen machte sie durch ihre Blitzheirat am 3 Januar 2004 mit Jason Allen Alexander die Trauung mit ihrem Jugendfreund fand in einer Wedding Chapel in Las Vegas statt Die Annullierung wurde bereits zwei Tage später durchgeführt. Ihre zweite Ehe beging sie am 19 September 2004 in Los Angeles. Dort heiratete Britney ihren Verlobten Kevin Federline im November 2004 wurde Britney Spears mit dem MTV Europe Music Award als beste Sängerin ausgezeichnet. Nicht nur positive Stimmen wurden hingegen laut, als sie und ihr Mann Kevin für eine Reality-Show Einblicke in ihr Privatleben gaben. Am 14. September 2005 gebar sie durch eine Kaiserschnittentbindung im Krankenhaus von Santa Monica Sohn schon Preston Spears Federlein. Der zweite gemeinsame Sohn Jaden James Spears Federline wurde am 12. September 2006 geboren. Nur wenig später wurde die Trennung von Kevin Federlein bekannt gegeben. Darauf sorgte sie für Schlagzeilen, als sie sich in einem Friseursalon in Los Angeles ihren Kopf kahl rasierte und sich kurz darauf in einem Tattooshop am Nacken und am rechten Unterarm tätowieren ließ. Am 1. Oktober 2007 verlor sie das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder an Kevin Federline Am 31. Januar 2008 wurde Spears in das UCLA Medical Center zwangsangewiesen. Ihr Vormund wurde ihr Vater Am 9. September gab sie ihr Comeback bei den MTV Video Music Awards 2007, sie stellte dort den Titel "Gimme More vor für Blackout bekam sie bei den MLG Music Awards am 26. Januar 2008 einen Award für das beste internationale Album. In den USA hatte die Single Piece of Me bereits nach kurzer Zeit Goldstatus erreicht. Bei den MTV Video Music Awards 2008 gewann sie in den Kategorien Best Female Video, Best Pop Video und Video of the Year, die wichtigste Kategorie der FMAS, mit dem Video zur Single Piece of Me. Am 6. November 2008 setzte sie sich bei den MTV Europe Music Awards 2008 mit Blackout in der Kategorie Album des Jahres durch. Außerdem gewann sie auch den Preis in der zweiten Hauptkategorie Best Act. Am 27. November 2008 wurden sie mit dem Bambi in der Kategorie Pop International ausgezeichnet.